This back. Das muss sein, doch lebe ich für mich allein. Der Gedanke Hoffnungsschimmer, mein Befinden ist noch immer. Mein Befinden ist nicht tun, viele warten auf den Ruhm. Klob durch 100 aus Verfahren, Schuldenfrage nie erfahren.